Rechnen mit Scratch, das Zahlenratespiel. In diesem Programm möchten wir die Idee des Zahlenratespiels in Scratch umsetzen. Der Computer denkt sich dabei eine Zahl zwischen 0 und 100 und die Spieler haben maximal 10 Versuche, diese Zahl zu erraten. Dabei nutzen wir die Variablenanzeige mit dem Schieberegler, um den eigenen Zahlenwert einzustellen. Und wir übergeben dem Programm unsere Zahl mit einem Klick auf die Schaltfläche OK. Die Spielfigur gibt uns Rückmeldung, ob unsere Zahl zu groß oder zu klein ist oder wir die Zahl erraten haben. Bei jeder Zahlenabgabe erhöht sich der Wert der variablen Versuche um 1. Es wird also mitgezählt, wie viele Versuche wir zum Erraten der Zahl bereits benötigt haben. Das Programm endet, wenn wir die Zahl richtig erraten haben oder wenn wir die 10 Versuche verbraucht haben.